Hallo Freunde, hallo zusammen, jetzt möchte ich nochmal den Ninja Swipe probieren diesmal weiß ich glaube richtig wie es geht wie gesagt ein bisschen weiß um die Ringe herum machen und dann drüber swipen, dann dürfte es gut funktionieren ich habe jetzt mal einen Keilrahmen mit 30 auf 30cm genommen, also quadratisch und dann schauen wir mal wie es funktioniert dann bis gleich So, dann lasst uns starten. Ich habe wie gesagt nochmal dieses Magenta, noch ein bisschen Weiß, Brillantgrün, dann Saftgrün und Schwarz. Und nochmal einen großen Becher Weiß angerührt. Diesmal etwas dünner auch. Ist glaube ich besser. Thank you So Freunde, jetzt haben wir es ein bisschen einwirken lassen, jetzt schauen wir es uns nochmal von daheim an. Und ihr seht hat sich schön auseinandergezogen. Liegt vielleicht auch daran, dass das Weiß etwas dünner war heute. Aber, gibt einen coolen Effekt. Ich fahre jetzt gleich mal so rüber. hier diese kleinen Zellen, ist auch cool. Ja, dann fangen wir hier so durch. Komme ich nicht dieser helle Bereich dann noch. Der ist jetzt ziemlich hell, aber das wird natürlich noch dunkler. Und ich finde es cool. Ja, wie gesagt, etwas zu viel Silikon drin, aber das ist dann auch wieder Geschmackssache und ein bisschen weniger geht auch. Cool, ich finde es eine coole Idee, dieser Ninja Swipe. Und dann war es das schon wieder von mir, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann wünsche ich euch was, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.